So, jetzt äh, zeige ich mal den zweiten Teil von meinem kleinen Kästchen, was ich mit dem Raspberry Pi gebaut habe. Und zwar kommt heute der Teil mit der total mobilen Version. Also ich bin nicht mehr an irgendwas gebunden. Und ich habe hier in dem Raspberry Pi-Gehäuse zwei Schnittstellen. Einmal ist es eine Tastatur, der mit diesem Dongle da angesteuert wird, Tastatur, Dongle. Und zweitens mal habe ich eine serielle Schnittstelle eingebaut in das Kästchen hier und äh, kann ich mich mit dem Raspberry Pi verbinden und dann eine serielle Schnittstelle nochmal zusätzlich aufmachen. <lacht> so, geräuspert genug, ich schalte jetzt mal das Telefon ein. Ja, jetzt muss ich hier noch dass das Gerät bootet den Akku ja, bewegen ja. der Akku und jetzt sieht man schon im Handy dass hier ähm, die Fehlermeldungen durchgescrollt werden, das ist ganz praktisch alles was an Meldungen und Fehlermeldungen kommt, kommt jetzt aus Handy, während auch hier das, der ganz normale Bootvorgang in dem Kästchen angezeigt wird <lacht> Ja, ich kann mich später dann auch noch über die Tastatur verbinden das zeige ich aber gerade aber eigentlich ist es gar nicht nötig wenn man ein Handy dabei hat braucht man also keine Tastatur wenn man so mal unterwegs ist jetzt warten wir wieder das übliche auf die Schnittstelle dass ähm, eine Ethernet-Schnittstelle gefunden wird, die aber ähm, die nicht vorhanden ist. So, jetzt habe ich mich vertippt. <lacht> ich habe jetzt ein Login hier. Und da unten habe ich so schöne tasten m1 bis m7 mit m1 bis m7 habe ich jetzt diese neuen apps belegt von dem raspberry pi Ja, und ähm, da fange ich mal vorne an bitcoin jetzt wird hier äh, live bitcoin aus dem internet abgerufen jetzt können wir mal starten. Das ist jetzt von heute. Der. Was haben wir heute für ein Datum? das läuft ja heute alles schief. 18 oder was? 16. 17 17 glaube ich, haben wir heute. Ja? 17 vierter. So, jetzt, äh, wenn ich das beenden will, dann brauche ich ja in Steuerung C normalerweise. Und das geht hier M7 ist Steuerung C, habe ich belegt. Dann bricht er das ab und springt wieder in das normale Menü. So, jetzt machen wir M2. Fortune, das sind diese Sprüche. Wie man vielleicht auch schon mal gesehen hat bei ähm, AptGet oder sowas oder Aptitude, da ist auch Fortune dabei. So, ich mach mal Zack, Enter. Jetzt holt er sich also aus dieser Fortune-Datei so einen Spruch. Es liegt in der Natur der Hypothese, dass er einmal gefasst alles und jedes als Nahrungsstoff an sich reißt an sich weiß, Lorenz Sterne oder sowas also auch für die Sprüche kann ich nichts ähm, aber das es Sprüche anzeigen. und zwar jedes Mal einen Anderen so, jetzt, muss ich mal wieder Programm beenden dann kommt das nächste Webcam, die habe ich jetzt gerade gestartet ich hoffe, dass es schon, dass es schon da ist ich drücke Webcam wir werden es sehen, sonst müssen wir halt mal noch einen anders Ja, also das ist das Bild da hinten aus dem Fenster raus. Ähm, das ist jetzt auch live aufgenommen. Ich breche wieder ab. Dann nehmen wir das nächste. Den Stromverbrauch, den ich gerade habe. Da ist noch irgendwas schief gelaufen da wird im Moment nicht aktualisiert aber es liegt nicht an der App sondern am Server. So, brechen wir das ab. Ja, Jetzt kommen wir Twitter. Nehmen wir nehmen vorher äh, die IP-Adresse die ich gekriegt habe. Hm drückt die IP-Adresse das ist also die interne zu Hause 192.168.1.12 und dann unten drunter die richtige E-Mail-Adresse für Internet so jetzt kommen wir Twitter, weil das dauert ein bisschen länger. Twitter können wir hier starten und zwar ah, jetzt sieht man hier ich habe vergessen ich muss das erstmal beenden wieder das äh, Programm, sonst kann ich kein neues starten. Soweit sind wir ja noch, nicht. So, jetzt äh, Twitter. Das ist der Twitter Client. So, ich starte jetzt diesen dieses Perl Script Twitter und ähm, kriege jetzt einen Stream für Twitter, also der ist ziemlich schnell wesentlich schneller als so eine Web-Anwendung, Web ist es halt klein geschrieben, keine Bilder, keine Oberfläche, wenn man will, das ist reine äh, äh, Kommandozeile, halt mit Perl. das dauert jetzt einen Moment der Twitter prompt ist schon da jetzt braucht er nur noch das wenn, wenn, wenn das hier jetzt gleich dann äh, heftig rot blinkt, dann hat er dann hat er sich mit äh, Twitter verbunden und holt dann was. Übrigens, das, das ganze Strom für das Gerät kommt da aus der ba Batterie. So, jetzt kann ich auch gleich schon mal zu dem nächsten Punkt nee, wir warten mal bis er fertig ist bis er sich jetzt als mal verbunden hat mit Twitter